einsortiert, wow, dann wird gepettet und und geputzt, dazu wird lieber instrumentalisiert, damit du nicht trügerst, die Statistiken passend finden, auf Berlin. wow, auf Passendbinden, wow. Mich einzuordnen, anzupassen, zu behorchen Glauben und rechnen, lesen, schreiben. Aber frei mal denken, Herz und Denkmal des Vergessens. Ja, eines Tages, ja, da ist es dann so weit. Denn was du arbeiten, du tust mir jetzt schon leid. Fühle mich die Gedanken. das Leistung gar nicht sehen. dann ist eine Lüge, ja, dann ist zu verstehen, denn wenn du arbeitest, dann sei dir ja eines ganz gewissen. Wenn du läufst, dann da da da da gewiss. Du bist da so da und sonst da nicht. Tun, tun die übersaufen, reden aber nicht laufen. Sie entscheiden dich mit ihrer Arbeit zu versaufen. Fühl du dich die schon mal Nummer unter ihnen? Alles was sie machen, sie sammeln Daten, registrieren und überwachen. geht mit den kleinen Königreichen wo egoistische Karriere geile Möchte gern Mächtige sich aufführen wie kleine Tyrannen die schüchter scheuchen, manipulieren und unterdrücken Ich schwächen will. Gebt nicht auf, aus. Klaus, wenn Acker so noch faust. Gebt Applaus, wenn einer sich mal trauen, traut. Trau dich dann auch mal nicht zu widersetzen. Für Fürs Zukunft, wenn sie eines Tages haben Bye -bye. Ja, was sie wollen. einen Höhenflug anzustarten, Trau dich dann auch mal dich hin und wieder wieder zu setzen für das in Zukunft, dass wir das Tag so ganz haben.